Hi und willkommen mein Name ist an die und ich bin ganz euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Los geht's weil wie gesagt wer weiß ob irgendwas beim Start-up passiert. Also ja, Freunde online, einer einer von ein Ich habe keine anderen Freunde. Egal. Um, ich habe ein paar Sachen offscreen gemacht hier bei Super Smash Bros. Und zwar. Das ist mehr oder weniger Vorbereitung gewesen, so software update verfügbar. Ähm, okay, muss jetzt aber noch nicht Wenn du den Konsolspieler hältst du einen Geistpartner? Okay, habe ich nicht alles ja, klar. Was hat halt laut der so, Fernseher? Ähm, okay, also ich einiges getan und zwar hier, guck das mal an. Herausforderer, ja, äh, ich habe nämlich folgendes gemacht. Schaut euch das mal an noch mal weitere modi ne? smash und zwar habe ich 100 Smash gemacht mit allen charakteren die ich bisher habe und wollen man das sieht an der medaille da finde ich richtig gut an diesem spiel ähm, ja ich habe das mal auf screen alles gemacht mit jedem charakter und ja hat ein bisschen gedauert habe so einen ganzen tag oder so dafür gebraucht und ja hätte ich vielleicht aufnehmen soll weil war ganz schön viel rage weil äh, einige charaktere oder die meisten charaktere jedenfalls musste ich ähm, ich muss mit äh, fast jeden charakter diesen moos zweimal machen weil ich nie beim ersten mal geschafft habe nur so am ende irgendwie ging es wieder und ja da war ein bisschen nervig und ich war ein bisschen rage gefüllt und ja nach ungefähr jedem zweiten mal nachdem ich mit einem charakter halt abgeschlossen habe kam ein neuer herausforderer und ich habe eine menge Herausforderer gesehen, und wenn das jetzt alles so funktioniert, wie jetzt, wie ich mir das vorstelle, dann können wir heute eine ganze Menge Charaktere in diesem Part freischalten. Und ja, ich glaube, ich muss immer erst dazwischen ein paar Kämpfe machen. Ne? Ich habe die Charaktere natürlich nicht freigeschaltet, wie man gerade gesehen hat. Ich habe mich einfach nur von der Klippe gestoßen, nachdem ich die Herausforderung bekommen habe, und <lacht> ja ich hatte euch dann irgendwie ein her wo kommen die ganzen charaktere also ich kenne sowieso alle charaktere die in diesem spiel vorkommen also ist jetzt nicht so als würde ich jetzt da einen neuen charakter sehen und sagen von dem habe ich jetzt nicht gewusst dass der in diesem spiel ist also ja habt ihr irgendwie nicht irgendwie eine überraschung von mir oder so verpasst aber ja wir spielen die ganzen charaktere hoffentlich heute noch frei und ja der erste charakter wäre dieser hier dann ist anscheinend nicht die anordnung in der ich die freigeschaltet habe Ja. Und ja, der Vorteil ist, kann mir natürlich jetzt Ausruhen wen ich wenig nehmen. Beides nach einem von zwei Charakteren aus. Ich weiß jetzt aber nicht welcher genau. Nehmen wir Zelda. Also auf jeden Fall eine Prinzessin. Ja, das könnte sie gewesen sein. Ja, es war sie. Ich sage das, weil noch eine andere Prinzessin spiel weiß, in diesem Spiel. So, äh. äh. äh. Also ganz kleiner Mann. Ah nee, gegen die haben wir ja schon mal versucht zu kämpfen, ne? Und ich bin dann, glaube ich, verreckt. War das nicht so? Ich glaube, so war das, ne? Oh ja, war oh, war sowas von ich wollte schon sagen, Peach kämpft nun mit cool und wir können sogar alle nacheinander freispielen. Okay, das heißt, in diesem Part werden wir eine Menge Charaktere freispielen. ja guck mal, wieder ist das genau die Reihenfolge, in dem ich die freigespielt habe. Wir nehmen gegen ihn. Ich glaube nicht, dass ich schon alle Charaktere dadurch freischalte habe ich glaube ich noch nicht gesehen aber mal schauen wir nehmen wir hier natürlich den falken wir müssen fäuste aufeinander prallen also ich habe mich doch ja sowas von außer arena irgendwann aus versehen ja ich habe dutzende meldungen bekommen dass ich diesen charakter bekommen habe aber wollte natürlich nicht freischalten ohne euch also kommt schon muss ja schon irgendwie mitten in der Aufnahme sein, also. Kann ich ja gleich privat spielen. Uh. Ah Dreck, ich werde den so nicht treffen. Uh. Uh. Uh. Oh nein. Komm schon. Ich nicht, was wir verlieren, ob ich dann keine Herausforderer mehr hier bekämpfen kann oder so. Ach komm schon. und raus mit dir. Ich. Rio kämpft nun mit. Ja. So wird also den ganzen Part jetzt hier laufen. Okay, noch ein Herausforderer. Boom. Ist ein feiern im Charakter auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht welcher von den beiden, weil es gibt zwei mit dem Stirbband und stacheligen Haaren. Also immer mal auf jeden Fall. Da ja, freue mich. Es ist einkaufs Path of Radiance. Das, war das thema Mm, mm, mm, mm. doch mann hm. der gibt mir hier vor was ich gerade ja, radiant hero ich bin der heldenking hallo bist oh. du eigentlich auch oh gott hätte das für mich gewesen sein und bams ja gut Ike. auch einer meiner Mains. Gut, <lacht> wir können jeden einzelnen so freischalten und da haben wir einen newcomer wir nehmen wir dagegen äh, welcher würde denn dagegen passen Weiß ich nicht Komm. Ryu. rio ganz im weiß habe ich auch eine seiner kostüme ne? ich habe keine ahnung wie man Ryu spielt also ja, simon belmont aus castlevania ja, man kann ja auch so genau Einfach, wenn hat man drei Viertelkreis. Oh ja. ich mach Okay, ich werd nicht hin. Der macht mich ganz schön fällig. Dreck. Der macht mich ganz schön fällig. Hallo? Ja. verdammt. Äh. Ja, ich kann weitermachen. Aber gegen einen anderen Charakter. Boxer, wen nehme ich denn dagegen? ja ein Charakter kriegen wir schon mal nicht erstmal. So, ein Charakter ist nichts ohne einen Trainer. Also. Komm her. I'll make you fit into a coffin. Und ihr müsst euch mal wie Fit Trainer Memes angucken. Das ist so geil. I'll make you fit into a coffin. Oh, take a deep breath. It will be your last one. Ich war da so gut als ich alles gesehen habe, welche waren dann noch, Also natürlich wieder alle jetzt vergessen. Feel the burn in hell. ich habe hab irgendwie, weiß ich nicht, stundenlang mir gestern irgendwie Memes angeguckt von Smash Bros. Das ist, ich habe viel zu viel Zeit damit. Verballert du kommst du und willst versuchen mich hier weg zu haben mit dem du hast ihn gerade mehr gut komm raus dann dich wir haben den little mac freigeschaltet bin ich gut dazu funktioniert okay wieder neu ein Yokama. hoffentlich kriegen wir die ich habe erst gedacht, ich muss immer Kämpfe dazwischen doch machen, irgendwie damit mit halt, damit ich die herausfordern kann, aber anscheinend nicht. Ja, Melinda, ja, eine ja, englische Meldung heißt die Isabel, glaube ich, ne? Ja, irgendwie die Bürgermeisterin von irgendeinem Animal Crossing Game. So wie ich das mitbekommen habe. Oh. Oh. Ich hab meinen Baum gerade. Oh ja, Ja, ich habe auch so was, ja. gut. Naja, in seine Forward smash ist jetzt nicht so gut. Aber das ist auch Radieschen. Die ist auch so ein ganz kleiner Klon, ne? Vom Bewohner. Ja. jawohl Victory Dance. Melinda kämpft nun mit. Okay, nächste und oh, das ist der unglaubliche. da so, wir wir den mal mit einer bessere Rollenspielserie. So, Jetzt haben wir Path of Radiance und Radiant Dawn. Ike meine Gott, die sehen aber echt. Der neunte Teil ist glaube ich der einzige Fire Emblem Teil, den ich nie gespielt habe. Also, so ist hat mein Ike, also mit den roten Klamotten. Ich habe immer rot Klamotten eik gehabt. Ich glaub, das war der ne ja, ich muss feiern Zehn 10 Eik spielen beim 10 seit halt meiner lieblings -Spiele. den neuen teil habe ich ja nie gespielt also muss ich ja diesen Eik spielen halt oh. könnte sehr schnell vorbei sein weil du halt so nah an der ecke bis also ja, ich stimme jetzt sich gern hat oh. ja so spielt man Ike. Man muss so viele aggressive schuld moment man muss so viele aggressive töne wie möglich von eingeben dann wird man mit Ike besser das habe ich herausgefunden so, gegner noch ein feier mit charakter kenne ich schon an das schwert da so, müssen wir wieder mal spielen halt jetzt die maske abgeworfen ey. wie du gibst dich als mich aus es kann nur eingeben heldenkönig dass ich nicht lache ich bin heldenkönig Ich liebe es im Hintergrund, ich werde nicht. Ja, da ist das Final Boss Thema von Awakening. Jedenfalls eines der besten Lieder im Spiel, welches auf den Rücken eines riesen Drachen ja stattfindet. Man kämpft auf ein auf den Rücken eines Riesendrachen gegen einen Riesendrachen. Wie deine Serie hat meine Serie gerettet. Oh, ich mach dich platt. Doch, Mann. oben oh, umfrisst das. Oh Gott, ja. Mitten rein. Lucina kämpft nur mit. Oh, so viele Charaktere. Und hallöchen ein. Wie eine Klempner-Kopie, die es wirklich ein Spiel geschafft hat. <lacht> Kann man natürlich nur einnehmen, ne? Hat er nicht auch. Das ist leute die sich so beschweren war luigi immer noch nicht im spiel ist als spielbar charakter noch meine lieblings -Service. Oh, ich krieg lilande münzen oh. Trocken bleiben. Ah oh nein. Wird nicht geschafft, da ist deine Schuld. Oh. Hier ich Was den ja machen. auf dem A-Knopf Nein, ein Klo. Was? war das denn? Er sieht nur so umdreht. so was was, was? was? Was? Was? Mario kämpft nun mit. Ja, so, ja, da sind eine ganze Menge aufgetaucht. Noch ein Newcomer. Was ging wenig? wenig gegen dich einsetze wo äh, da Boah. aber wie ist schon mal alle charaktere freigeschaltet, ne? also fast alle da haben sie auch viele leute gewünscht glaube ich ich war nicht einer von diesen leuten weil ich keine ahnung habe von ridley und metroid also war halt relativ latte ob nicht der zugekommen ist aber viele leute haben sich halt gefreut ne? da ist er da halt passiert der trailer von dem war richtig brutal ey. Da sieht man einfach nur wie mario irgendwie von ridleys schwanz irgendwie aufgespießt wird ey. War voll brutal Komm her. Oh, die lavawand ist gerade aufgetaucht, sehr gut. Ja, Ridley sieht mir irgendwie wieder einzig Charakter aus, der irgendwie sich nicht zivilisiert irgendwie äh, verhalten könnte, wenn es darauf ankommt. Ja, einfach nur wie ein Monster aus, das alles töten würde. Also, so Bowser und Gennendorf könnte ich mir so vorstellen, dass die irgendwie im Raum dieses Spiels hier so miteinander klarkommen können. Aber wirklich stelle ich mir irgendwie so vor, wie so ein Tier da irgendwie alle abschlachtet. Also, ja. Vielleicht ist er ja nicht so. Vielleicht hat der Charakter und ist ganz charmant. Ich habe halt nie mehr gespielt. So, ein weiterer Newcomer. Ich weiß auch genau, wenig ich gegen dich einsetze. Haben wir... Ja, haben wir sogar. Daisy. Es kann nur eine geben. Uh. Ja, oh. oh. also, sie zieht ja was aus. Aber ist hat Schon lange nicht mehr Peach gespielt. Die werte irgendwie angefangen und dann furzt irgendwie tot irgendwie als Konter. Ja. Okay. Genug rumgezappelt, und gespielt. sich treffen. Genau, ja, Daisy ist genauso wie Luigi irgendwie jeder mag, oh Gott. Jeder mag irgendwie sie lieber als als Peach. So wie die Leute irgendwie mehr Luigi mögen als Mario. Oder bin ich mir halt nur ein. mit einem po in die fresse der Easy kämpft damit. mit bei sie habe ich mich schon mehr gefreut dass sie dabei ist insgesamt 50 kämpfer bestritten 50 kämpfe bestritten okay ja es geht immer noch weiter so ist der andere Stirnband tragende held aus feiern gegen mal wen nehmen wir denn? Wen nehmen wir denn gegen den gegen den schlechtesten Lord in Fire Emblem Geschichte. Wir nehmen den besten Lord in Fire Emblem Geschichte. Und ja, Roy ist richtig Kacke in seinem eigenen Spiel. Ist ein richtig schwacher Charakter. Ist schon fast eine Beleidigung. Und Eik dagegen ist Eik. Ike ist ein absolutes Monster in seinem Spiel. Das ist nicht mehr normal. Ey. Den kannst du irgendwie in ganze Armeen reinschicken und der macht irgendwie alles, alles in seinem Weg platt. Bei Roy musste voll aufpassen, dass der nicht verreckt bei jedem Kampf. Deswegen weiß ich nicht, warum alle Leute irgendwie so scharf auf dem waren, also. Ich meine, klar, Roy ist schon cool, aber. Gibt viel bessere Hauptcharaktere in Fire Emblem. Wie Feuer, ich habe auch Feuer. Meine sind blau. Ja, passt sogar, ne? War nicht, war nicht schon immer blau? Radiant Town, da, da sind die blau. Oh, der hat mich gekontert. <lacht> Dreck! Oh, wie kannst du es wagen? Ich würde im Feiern bleiben, nie im Leben passieren ey. So, gegen muss ich Kirby nehmen Also ja, ein paar Charaktere werden halt noch freischaltbar irgendwie bleiben ich halt noch nicht ich habe voll auf die Nuss Ja, die die die triple die komm. sie was dann ich auch noch mal hier jetzt dass ich nicht so einfach fertig machen ey. Oh Gott, mega schaden wenn ich das lange auflade hier geblieben nein wird in seiner ability klauen so ja der kann auch nur einsaugen <lacht> oh. uh. ja, ja, ja. könig die die die, die, die, die, die. So, ja immer noch mehr Hi. so ein random charakter irgendwie ich weiß nicht was ich mit dem anfang soll ja langsam fühlt sich jetzt hier ich glaube ich hatte irgendwie so 30 charaktere am anfang der aufnahme ne? und jetzt schauen wir hier wie viel haben wir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 42, 43, 44, 45, 46. Das gibt es so ungefähr 70 Charaktere, also ja. wir soll ich gegen ihn nehmen? Ja. Warum nicht? Okay, stachel Panzer. Ich habe gerade eine Aufnahme wo Ich dachte, da stand jetzt gerade tasche Panzer. Du wirst einen Itachi auf deinen Gegner. Mein Gott ist der große ey. Ist irgendwie gewachsen? Uh. Schlüssel. Oh well. oh, Aber kann mir nicht leisten ja noch mehr zu verlieren ey. also ein paar charakter muss ich schon freischalten oh, ey. ich habe gesagt ey. Boom. ja wir sind so nah an der decke Man muss halt rausfliegen Rob kämpfen mit So, ja, weiter geht's dann haben wir noch ein einer meiner Mains. Aber gegen den war Fox only. <lacht> da gibt es auch so eine sehr berühmte Meme: Fox only, Final Destination, no items. Das ist irgendwie glaube ich eine Anspielung darauf, dass den, ich glaube, Smash Bros. Melee irgendwie Fox, der Most Broken Charakter war, so competitive-mäßig und ja, wir haben die sich Leute sich so herausgefordert, halt ne? Fox only, Final Destination, also die Stage. No Items. Um zu beweisen, wer der Bessere ist. Ja, ich vielleicht das mal einsetzen. Ist irgendwie ungewohnt, weil, weil ich. Bei Fox ist das einfach nur ein Abwehr. Bei Falco ist das halt der Tritt sein Schild. Wir benutzen hier und wieder mal so als Angriff. Muss ich mich noch an gewöhnen. Ja, genauso. so. Danke. Mm. Nein, mache ich hier. ja. Mit Fox habe ich irgendwie Probleme gehabt. Im Dings hier in Multismash. Weil ich mit dem irgendwie nicht gut Leute raushauen konnte. So, gut. volko kämpfen nun mit. Es geht immer noch weiter. Und dann haben ich endlich mal... Einen, der mir gerade aufgefallen ist, den wir noch nicht haben. Mario. Ja und mehr oder weniger eine filler Folge eigentlich nicht. Ne? Wir tun nach jedem Part irgendwie mehr oder weniger oder am Ende jedes Parts irgendwie einen Charakter freischalten. Ja, überraschenderweise komme ich mit Mario in diesem Spiel viel besser zu äh, viel besser klar als in anderen Spielen, weil ich bin ja eigentlich der Luigi auf diesem Kanal, wenn ich mit einem M-Master hier ganzen Mario-Spiel spiele, könnt ihr ja mal vorbeischauen. Wir haben letztens ähm, Mario und Luigi Superstar Saga komplett abgeschlossen, Koop. Also ja, wir haben beide Koop gespielt, obwohl er ein Einzelspieler spielt. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, dann schaut euch mal das Projekt an. Hoah. Werbung. Warum nicht? Warum nicht meine Smash Bros. Videos? Äh, diese Werbung machen. Wir ne? bekommen im Moment die meisten Views. Äh. Na komm. Oh, ich dachte, das prallt hier noch ab. Weil ich auch herausgefunden habe hier Techniken. Man kann bei jedem Charakter nachgucken, wie die Techniken alle funktionieren. Ja, ist natürlich, denkt sich jetzt hier ihr Spiel, ja, ach nee, da musst, müsstest du eigentlich doch schon alles wissen. Aber hier stehen dann auch so Sachen, die einen zum Beispiel nicht so klar sind. Zum Beispiel Feuerball habe ich letztens gelesen. Eine Feuerkugel aus Mario an die sich je nach Untergrund der Stage weiter bewegt. Also, je nachdem, auf was für einen Boden wir hier also schießen, desto weiter geht die. Nehme ich an. Also ja, das sind so ein paar kleine Sachen, die man hier so äh, herausfinden kann die einem vielleicht nicht sofort klar sind und es gibt immer irgendwelche so ganz kleine sachen die man irgendwie nicht automatisch weiß und irgendwelche attacken die halt nur so kleine so kleine gimmicks haben die man vorher nicht kannte und ja dafür das fand ich gut dass die jetzt so was haben aber zum glück waren wir unter der wand ich glaube ich wäre rausgeflogen Oh nein, die Hand. Boom! Boah, wäre jetzt hier nicht die Hand, äh, die Wand gewesen, äh, die Decke, wäre ich rausgeflogen. Zum Glück bin ich da 10.000 Mal auf und ab, umgeballert, worden geworden, ey. So, es geht immer noch weiter. Hey, guck mal. Das ist ein Charakter aus Melee. Wenn ich mich nicht irre. Ja, klar, Melee. Melee habe ich nie gespielt. Ich hatte nie eine Gamecube, also konnte ich das nicht spielen. Wollte ich aber immer bei äh, freunden irgendwie gamecube gespielt und als ich zum ersten mal irgendwie so mario kart und so was alles gespielt habe habe ich mir immer gedacht boah, die gamecube ist eine viel bessere konsole als die ps2 aber mittlerweile ist die ps2 die meistverkaufste konsole der welt also offiziell also also ja ich hatte doch die bessere konsole anscheinend aber wenn ich so Leute gesehen habe, die irgendwie Smash Bros. gehabt haben und Mario Kart, dann war ich schon so ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich ja auch die ganzen Nintendo-Konsolen. Jetzt kann ich die ganzen Sachen spielen so auf die will Ja. So ja. Jetzt muss ich nicht mehr immer erst zu Kollegen gehen. Ironischerweise hat jetzt niemand außer dem Mario Master äh, Nintendo-Konsolen. Früher hatte die irgendwie jeder. War irgendwie sehr komisch jetzt wo ich darüber nachdenke jeder hatte irgendwie eine gamecube aber niemand hat eine p2 gehabt jetzt hat jeder eine xbox und niemand hat einen nintendo das ist irgendwie komisch ich krieg irgendwie jetzt nicht raus ist eigentlich nicht so überraschend weil so gut bin ich nicht mit Pikachu, glaube ich wow. oh. No kämpft nur mit. So es geht immer noch weiter. Neuer Gegner, das ist nicht Simon. Glaube ich. Gerade wenn wir jetzt Simon hätten, dann könnten wir jetzt den einsetzen, aber nein. wir nehmen wir denn? Weil es ist eine ähnliche Serie wie Castlevania. Ja, gute Frage, ne? Sehr gut, Frage: Falco, Mal Falco Star Fox und ist, ist doch fast genau das gleiche ne? Castlevania gegen Untote und Vampire kämpfen. Da ist so fast genau das Gleiche wie Tiere, die irgendwie sprechen, auf zwei Beine laufen und äh, mit Raumschiffen durch die Gegend fliegen oder. ich dachte der ist aber Thema von Fire beim Fates oder diese Seitwärts attacke von Falcon und Fox sie sind beide ganz schön langsamer geworden früher war es richtig so jetzt ist ich komme irgendwie gegen die Castlevania Charakter nicht an oh, ich wollte schon sagen wenn er mich jetzt damit getroffen hätte ne Meine, ja Du besser. <lacht> ich warte da schon so geduldig. Ey. Oh Gott. Ja. Äh, ich schon gedacht. Oh Gott. Ja, aber eine Reichweite mit ihren Peitschen. Ey. Nein. Und das mit kopf jetzt Castle Rainer nur so vom Angry Video Game Nerd. der tut andauert irgendwie anspielung an die Serie machen weil ich denke ich ist eins der besten Videospielserien der Welt da so, fliegt jetzt mal raus so diesmal aber bricht er der sieht ein bisschen aus wie jonathan von Joestar wenn er mich fragt so ein typischer JoJo Charakter ja es geht immer noch weiter ja da haben wir den pudolski nicht auch viele leute immer gewünscht hat der zurückkehrt im vierten teil weiß nicht dieser augen mehr oder weniger so eine kleine kopie von Ness. ich fand es immer besser mit den seinen attacken kam ich ein bisschen besser klar dumm ja, so weit geht das nicht Ich kann eigentlich hier oben stehen ne, und die ganze zeit den ihr machen ich glaube lukas donner kann mehrmals durch die gegner durchrennen, rennen ich... dafür kann es feuer halt so bleiben also oh. hm. Boom, perfekter sieg sehr gut so muss das kämpft nun mit Ah, da war es okay gut perfekt wir haben 35 minuten und wir haben jetzt weiß ich nicht wie viele charaktere freigeschaltet kann man jemand ziehen fand ich gut lass mal in die truhe gehen ich habe glaube ich ein bisschen geld von den ganzen multi smash also mal kaufen wir uns mi kleidung ja warum nicht und zeugs das das Gefühl, ich sollte mein Geld für irgendwas aufbewahren. dass ich jetzt schon wieder vergessen aber war. schon wieder vergessen, was. 3.600 muss ich aufgeben okay? Ne, kriege ich nicht mehr zusammen. Aha. Final Destination Version Version 2 Ah ja, da kann ich noch. Warum ist das Snake so? Ja, ich will auch. <lacht> den 750 oder mehr Musiktitel frei? Ich habe schon 750 Musiktitel freigeschaltet. Okay. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir haben halt viele charaktere freigeschaltet. Aber ne? immer mehr. Und ja, wir sehen uns ja in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye.